Wingfoilen. Wir sind verrückt danach. Man schraubt sich ein Foil unter dem Surfboard, nimmt sich einen Schirm in der Hand und schon ist man am Fliegen. Wie geil ist das denn bitte? Hey, wir sind deine Winggurus Kai und Kate und wir freuen uns, dass du bei unserem Kanal vorbeischaust. Hier dreht sich alles rund ums Wingfoilen wir geben die Antworten auf deine Fragen, geben dir Materialinfos und nehmen dich mit Tutorial-Videos Schritt für Schritt mit aufs Wasser. Wir leben und lieben den Wassersport und seitdem wir das Wingfäule angefangen sind, lässt es uns nicht mehr los. Wir sind einfach begeistert, wie sich der Sport entwickelt hat und wie es sich auch weiterhin entwickelt. Also lasst uns hier einen Platz für Austausch schaffen, damit wir gemeinsam an diesem tollen neuen Sport wachsen können. Wir freuen uns auf eure Fragen, Anregungen, Kommentare. Ähm, vergesst auch nicht zu abonnieren. Auf jeden Fall. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Genau, und dann sehen wir uns auf dem Wasser. Also bis dahin. Ciao.